Was sind eigentlich heute Mission? Es ist immer wieder die Rede von dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aber was für eine Wende hat sich deine Missionsarbeit vollzogen? Das Konzil hat für die Kirche selbst eine große Herausforderung bedeutet, weil die Kirche selber sich zur Umkehr gerufen hat, eine tiefgreifende Umkehr. Muss ich muss sich vorstellen, dass sich die Kirche ja immer wieder die Frage stellt, wie kommt sie in diese Welt hinein mit ihrer Botschaft? Wie steht die Kirche selber sozusagen gegenüber dieser Welt? Und wir haben eine sehr starke Burgmentalität, Mauermentalität immer wieder gehabt. Wie komme ich denn sozusagen von dieser schützenden Mauer da in diese böse Welt hinein? Vielfach wurde das ja auch so formuliert. Und jetzt kommt ein Papst daher, der sagt, reißt die Fenstern auf, geht hinaus in diese Welt. Und das war aber die Frage, wie, wie, wie machen wir das eigentlich? Und ich fand ganz, ganz beeindruckend, dass das Konzil immer wieder auf Jesus Christus selber zurückverwiesen hat und hat gesagt, die Kirche muss Jesus selber als Beispiel nehmen. Und wie ist Jesus gekommen? Er ist als Arme gekommen. Er hat sich klein gemacht, um die Armen wirklich um den Armen auch wirklich zu begegnen, muss ich selber arm werden. Also, die Kirche nimmt selber Bezug auf das herrschaftliche in der Kirche, dass sie selber immer so die Herrlichkeit darstellen möchte. Aber was ist eigentlich das Heil? Was ist das Heilige? Und jetzt kommt noch einmal diese Dimension, die wir im Evangelium natürlich kennen, für die Kirche ist in den Blick. Das Heilende, das Heilige ist nicht Absonderung, ich schütze mich von den anderen, ich mache Distanz, sondern ist eigentlich gemeinschaftsbildend, ist eigentlich etwas, was Vereinigung bedeutet. Das heißt, ich öffne die Arme, ich mache die Türen auf und versuche Gemeinschaft mit anderen zu schaffen. Und wenn ich Gemeinschaft mit anderen schaffe, wenn ich Menschen begegne, dann lerne ich auch die Menschen kennen. Und das hat das Konzil interessanterweise sehr genau beobachtet. Und gesagt, was passiert in der Welt? Und hat auch auf, vor allem auf das Gute hingeschaut, auch in der nichtchristlichen Welt. Einfach so, wie sie ist. Sagt, was die Welt entwickelt hat, was es an Guten in dieser Welt gibt. Hat aber auch genau unterschieden, was in die Irre führt, wo wir Acht geben müssen. Und plötzlich entsteht für die Kirche selbst eine Art von Selbstbekehrung, Selbstevangelisierung. Sie hat sich selber sozusagen einmal an den Riemen genommen und hat gesagt, was heißt denn das für uns selber? Und erstaunlich ist auch, wie oft die Bibel zitiert wird, nämlich gerade in den einen Moment, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Also es geht um eine dienende Kirche, nicht um eine herrschende Kirche. Auch nicht so sehr um eine belehrende Kirche, sondern eine Kirche, die Zeugen es gibt, die Zeuge für diese liebende Begegnung des Vaters mit dem Menschen ist. Also die Kirche selber muss das zeigen, muss sich selber auf den Weg machen. Und ich glaube, dass das schon eine Riesenaufgabe für die Kirche ist und wir 50 Jahre nach dem Konzil manchmal den Eindruck haben, wir fangen erst an, wir beginnen erst zu verstehen, auch wenn es viele Vorkämpfer sozusagen dieses, dieses Geistes gegeben hat und dieser Geist ist immer der Geist Jesu. Ich mag ein bisschen verwundern, dass man sagt, naja, es müsste eigentlich selbstverständlich sein. Aber man vergisst, verliert es, man konzentriert sich immer wieder zu sehr auf sich selber. Und jetzt passiert etwas, wo man sagt, Augen aufmachen, hinausschauen. Geht uns diese Welt wieder ans Herz? Das ist, glaube ich, eine der entscheidendsten Fragen. Berührt uns diese Welt von heute so, wie sie ist, so wie sie Jesus eben auch berühren hat lassen, von der Welt damals und das ist ja sein Herz, das er ja immer noch schlägt und umso mehr jetzt in der heutigen Zeit ihm Heute schlägt für diese Welt. Otto, jetzt mal ganz konkret, wie soll die Kirche auf die Menschen zugehen, hat die Kirche eine Antwort darauf? Ich möchte da kurz noch mal aufs Konzil zurückkommen, das beeindruckt mich nämlich, dass das konkret so klar ausgedrückt wird. Und in den ersten Sätzen von Gaudium Space, Spes, dem Pastoralschreiben, heißt es, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und der Bedrängten, sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Hier wird die tiefste Solidarität ausgedrückt, die möglich ist überhaupt. Und das ist eigentlich der Weg und die Methode. Das kann man aufs ganze Pastorale tun, drüberlegen und daran prüfen. Es heißt sogar dann im Nachsatz: Es gibt nichts wahrhaft Menschliches das nicht in ihren Herzen Widerhall fällt. Das heißt, alles was den Menschen ausmacht, die ganze Wirklichkeit, ob die Liebe gelingt, die Frage des Scheiterns, die ganze Frage der globalen Welt, der Wirtschaft, des sozialen Lebens, ob jemand arbeitslos ist oder nicht, das berührt oder soll eigentlich die Kirche interessieren. Also es geht hier um eine echte, tiefe Solidarität mit den Menschen von heute. Und dann heißt es noch, und genau diesen ist die Heilsbotschaft auszurichten, nämlich von der Gemeinschaft, die Kirche, die ja selber Heilsgemeinschaft sein möchte mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der selber Gemeinschaft ist. Er möchte Gemeinschaft stiften mit diesen Menschen. Immer wieder heißt es, das Konzil möchte einschärfen, dass je, einschärfen sagt es so, das hören wir nicht so gerne, aber es betont etwas, nämlich, dass jeder andere Mensch ein anderes Ich ist, ein anderes Ich. Ich glaube, man kann es nicht stärker ausdrücken, wie tief diese Sehnsucht der Kirche nach der Einheit mit der ganzen Menschheitsfamilie sein soll. Und sie spricht dann, das Konzil, also spricht dann auch die Kirche als solche verschiedene Realitäten oder Probleme an. Auch das Problem, wie ist das mit Andersdenkenden? die politisch, religiös oder vielleicht sogar in einer Art Feindschaft mit uns sind. Und da gibt es diesen ganz feinen, sehr sensiblen Satz, der eigentlich ganz konkret ist für unseren Dialog mit der Welt. Es geht darum, dass wir ein inneres Verständnis für das Denken des anderen bekommen. Ein inneres Verständnis. Das heißt, ich muss versuchen, die Argumente vielleicht meines Gegners oder der, der einem anders denkt, von innen her zu verstehen. Und dann kann es zu einer echten menschlichen Begegnung kommen. Ich finde das wunderbar. Es geht eigentlich immer darum, wie kann ich lieben? Bei Jesus war es ja auch so. Als er hinausgezogen ist zu den Menschen, heißt es einmal, er sah die Menschen an, er hat sie gesehen, wie sie leben. Und da heißt es, er hatte Mitleid mit ihnen. Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Sie waren müde und erschöpft. Er nimmt die Not der Menschen wirklich wahr. Diese ganze Wirklichkeit. Und das ist etwas für das Konkrete in einer Gemeinde. Ich muss nur hinschauen, wie geht es meinen Nachbarn? Tut mir das eigentlich weh, dass der andere keinen Arbeitsplatz hat? Tut mir es eigentlich weh, dass der andere vielleicht keinen Sinn im Leben findet? Oder interessiert es mich, dass der andere suchend ist? Wieder und wieder ist es die Frage, berührt mich das Leben der Anderen. Und das ist sehr konkret. Otto, gibt es Grundhaltungen, wie ich mit anderen Menschen über Gott sprechen kann? Es ist ja nicht so einfach, mit anderen Menschen über Glauben zu sprechen. Ja, Das Gespräch über, über Glauben, über Gott, ist ja auch etwas sehr Intimes. Es gibt etwas Äußerliches dran, aber es gibt auch das sehr, sehr Persönliches. Also wenn man über die Liebe spricht oder sogar über Sexualität spricht, das hat ja auch was sehr Intimes. Und ähnlich ist es auch beim Glauben. Also ich werde nicht irgendeinem Menschen gleich fragen, wie geht es dir mit einer Sexualität? Das, da breche ich sozusagen in das Leben des Anderen ein, etwas sehr Kostbares. Und kostbar ist es auch, wenn wir über den Glauben sprechen. Und mir kommt vor, es ist eigentlich ein ständiger Lernprozess. Also manchmal habe ich den Eindruck, ich würde immer wieder neu anfangen damit, weil jede Begegnung ist eigentlich ein einmaliges Ereignis. Der andere ist irgendwie ein, doch ein Geheimnis für mich, auch wenn ich jemanden gut kenne, bleibt der andere mir ein Geheimnis. Und äh, mir scheint da ein, ein entscheidender Punkt zu sein, dieser Respekt, dieser Blick des Respektes auf den anderen. Was mir immer deutlicher wird ist, dass Gott ja schon eine Geschichte hat mit jedem Einzelnen. Das heißt, diesen Blick der Liebe von Gott her gibt es ja auf jeden Menschen. Und ich darf in diesen Blick einsteigen. Zuerst die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, die Gott auch für diesen Menschen hat, aber auch die Freude über diesen Menschen. Ganz am Anfang steht eigentlich, ich danke Gott für diesen Menschen. Das kann ich innerlich sagen. Und ich kann eigentlich auch diese Gegenwart Gottes im anderen sehen, in meinem Gegenüber. Und dann gibt es etwas, was mich auch sehr nachdenklich macht, immer wieder, wie stark wir von Urteilen, von Vorurteilen geprägt sind, wie der andere ausschaut, wie er sich gibt. Immer wieder sind es auch negative Urteile. Und da braucht es in einer Begegnung schon auch so eine innere Entscheidung, von diesen Vorurteilen loszulassen. Und Versuchen, den anderen wirklich kennenzulernen, zu hören, was denkt denn der andere, was ist denn wirklich da im anderen. Und ich versuche viel mehr, die Meinung des anderen zu retten, als sie zu verurteilen. Manchmal kommt mir etwas entgegen und habe sofort ein Urteil in meinem Kopf. Ah ja, so, und dann habe ich dann schon jemanden in eine Schublade gegeben. Und da muss ich wieder rauskommen, versuchen, den anderen zu verstehen, was meint der andere wirklich damit. Ich bin ja in einem Gespräch ja nicht der Große, der Besitzende, der Wissende, sondern mir wird immer deutlicher, man ist ja selber auch ein Beschenkter, vor allem Beschenkter, zum Teil ein ziemlich armer, der eigentlich auch etwas vom Anderen empfängt. Das heißt, es braucht eigentlich etwas so wie ein gegenseitiges Vertrauen aufbauen, dem Anderen etwas wirklich zuzutrauen. Und in der Bibel gibt es einen sehr starken Satz, da gibt es einmal diesen Aufruf, den Anderen höher zu achten als sich selbst, Ein ziemlich starkes Stück. Das heißt, ich schaue nicht von den Anderen von oben herab an, in meinem Inneren, sondern ich schaue eigentlich zum Anderen hoch. Ich schätze, was im Anderen schön ist, was toll ist, ich versuche die Vorlieben des Anderen wertzuschätzen, zu schauen, was ist das eigentlich, was den Anderen wirklich ausmacht. Und selbst wenn es Aggressionen gibt, wenn es Streit, wenn es sozusagen Auseinandersetzungen gibt, ist es ja auch eine Weise, wie ich versuche, dem näher zu kommen, was wirklich stimmt, was da Wahrheit ist. Was, was geht da im Glauben? Da geht es ja eigentlich um viel. Dieses gegenseitige Vertrauen in der Form eines gegenseitigen Austausches. Ich belehre also den anderen nicht, ich überrede den anderen nicht, will den anderen nicht überzeugen sondern man teilt gegenseitig Erfahrungen aus. Und ich, ich mag diesen, diesen Ausspruch von Karl Kraus, dem österreichischen Schriftsteller, so gern, der sagt, habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Das heißt, es kommt wirklich auf dieses Hören drauf an. Ich würde sogar sagen, jede Evangelisierung, jedes, jedes Sprechen von Gott beginnt mit dem Hören. Und wir haben zwei Ohren und einen Mund. Deswegen würde ich sagen, man muss mindestens doppelt so viel zuhören, wie sprechen. Und wenn es dann diese innere Offenheit gibt, auch beim Anderen, ist es eigentlich auch dran, von den Schätzen, die man selber empfangen hat, man ist ja selber ein Beschenkter, auszuteilen. Der Andere hat auch ein Recht darauf, etwas vom Evangelium, von dieser frohen Botschaft zu erfahren. Und das darf ich auch dem Anderen zutrauen, auch über Jesus zu sprechen, wenn der andere die Offenheit entgegenbringt, das ist ja eigentlich was Tolles. Ich kann, ich kann das ja als etwas bringen, was dem anderen auch weiterhilft, so wie es mir auch weitergeholfen hat. Also die frohe Botschaft ist ja etwas, was letztlich ersehnt wird, das glaube ich zutiefst. Das heißt, ich bringe eigentlich nicht etwas Fremdes, sondern etwas, was in irgendeiner Weise auch erwartet wird. Und damit es auch wirklich zu einer Begegnung kommt, die einen Wegcharakter hat, wo wir mit Menschen uns sozusagen in eine Geschichte einlassen, dann braucht es das, was Jesus vor allem gemacht hat, Gastfreundschaft, dass man sich gegenseitig einlädt, damit der andere oder die andere eben wahrnehmen kann, was ist denn das, wovon der andere spricht, wird das in dieser Gemeinschaft eigentlich gelebt. Aber die Gastfreundschaft beginnt schon zuerst im Herzen. Es gibt etwas, was für mich besonders kostbar geworden ist, das ist das Gebet für den anderen. Manches Mal kommt es sogar vor, dass man in einem Gespräch auch mit dem anderen oder für den anderen betet. Man kann ruhig fragen, darf ich für dieses Anliegen beten? Wie oft habe ich erfahren, ja, bitte. Und da merkt man, da passiert etwas Besonderes, weil ja Gott ja wirkt. Es ist ja nicht. So, als würden wir einen Menschen sozusagen bekehren, oder das ist ja letztlich was Gott tut, sonst würden wir jemanden manipulieren, das geht ja nicht. Sondern da passiert etwas, was zwischen dem Herzen eines Menschen und dem Herzen Gottes passiert, beziehungsweise im Gespräch miteinander passiert. Und diese Gastfreundschaft kann auch so weit gehen, dass ich sage, ich lade jemanden ein zu einer Gebetsversammlung, zu einem Gottesdienst, wo ich ihn sozusagen auch etwas von diesem Herzen Gottes kennenlernen lassen. Wie feiert ihr miteinander Gemeinschaft? Was ist es? Aber Gastfreundschaft geht auch in eine andere Richtung, dass ich mich vom Anderen einladen lasse, in das Leben des Anderen mit hineinsteige. Das ist eigentlich alles Teil dieser Begegnung. Man muss auch bedenken, dass es ja auch Verletzungen gibt, gerade auch von der Kirche her. Da braucht es schon eine besondere Achtsamkeit und ich kann nicht gleich da mit dem Evangelium einbrechen sozusagen. Das kann oft lange dauern, vielleicht braucht es viele Gespräche, bis ich sehr direkt über den Glauben ins Gespräch komme. Mir gefällt von Don Bosco sehr gut, er sagt, Liebt, was die Jugend liebt, dann werden sie lieben, was ihr liebt. Das heißt, dieses Eintauchen in das Leben der anderen, das wirklich wertzuschätzen, zu achten, wirklich von Herzen gern zu haben. Es braucht oft eine Zeit, um an diesem Leben teilzuhaben, bis sozusagen klarer wird, was meint eigentlich das Evangelium. Es geht immer um das Leben des Evangeliums. Es geht immer sozusagen um die Konkretheit, dass das Wort dann auch spürbar wird. Es braucht diese Erfahrung. Und so kann ein Gespräch sehr kurz sein, aber es können viele Gespräche sein. Aber es kommt dann trotzdem auf das Leben drauf an. Ein lieber Freund, an den ich sehr, sehr gerne denke, weil mit dem habe ich viele Jahre über den Glauben diskutiert und der hat immer gesagt, also ich werde immer Atheist bleiben. Und dem war auch so, über viele Jahre, wir haben miteinander ausgetauscht. Nach sechs, sieben Jahren kommt er mal zu mir und sagt dann, du, ich glaube, ich habe etwas von diesem Gott entdeckt. Und das waren dann sehr intensive Gespräche. Das bedeutet jetzt Glauben ganz konkret. Aber er hat mir auf eines hingewiesen. Er hat gesagt: Normalerweise, wenn ich in irgendeiner Gruppe drinnen bin und ich dick nicht so wie die anderen und irgendwann bist du dann weg. Also, wenn man, wenn man nicht sozusagen ganz gleichförmig wird, dann tritt man irgendwann einmal aus dieser Clique aus. Und er hat gesagt: Nach sechs, sieben Jahren habt ihr noch immer dasselbe Interesse an mir gehabt und ich habe mir gedacht, Warum eigentlich? was interessiert die so an mir? Und ich finde, das ist schon ein Beispiel, das uns helfen kann oder das mir geholfen hat. Es ist nicht ich, ich, ich bin es nicht, der das Ganze macht. Das also Otto, es ist schon alles sehr dem Menschen entgegenkommen, aber die Kirche spricht von einer Wahrheit, die sie verkündigen möchte. Ja, das Reden über die Wahrheit, würde ich sagen, ist schon sehr oft sehr missverständlich. Gerade Papst Franziskus betont jetzt immer wieder, es geht hier um eine Begegnung. Es geht um eine Begegnung mit jemandem, es geht um eine Begegnung mit Jesus Christus. Also es ist gerade nicht so ein hochmütiges Absolutsetzen des eigenen Denkens, sondern es geht wirklich um ein Ergriffensein von dem, der mich selber angerührt hat, der mich selber beschenkt hat und das versuche ich weiterzugeben. Ich würde hier gerne Benedikt 16 selbst zitieren, weil er das so klar darstellt. Wahrheit setzt sich nicht mit äußerer Macht durch, sondern sie ist demütig und gibt sich den Menschen allein durch die innere Macht des Wahrseins. Was ist die innere Macht des Wahrseins? Die Wahrheit weist sich aus in der Liebe. Sie ist nie unser Eigentum, also nie unser Besitz, nie unser Produkt, so wie man auch die Liebe nicht machen kann, sondern nur empfangen und weiterschenken kann. Diese innere Macht der Wahrheit brauchen wir. Dieser Macht der Wahrheit trauen wir als Christen. Für sie sind wir Zeugen. Wir müssen sie weiterschenken in der Weise, wie wir sie empfangen haben, wie sie sich uns geschenkt hat. Also es geht nicht um ein Konzept, es geht nicht um eine Ideologie, es geht nicht um ein Parteiprogramm, dem man folgen muss, sondern es geht um eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Und diese Beziehung beginnt Gott selber zuerst. Deswegen bin ich ergriffen. Es geht sozusagen um ein gegenseitiges sein von dieser Liebe, die man weiterschenkt. Griechische Philosophen, die bringen das ganz schön mit der Meotik, mit dem Hebammenprinzip auf den Punkt und sagen sehr stark, es geht darum, dass wir wie Hebammen sind, die nicht das Kind machen müssen, sondern nur helfen müssen, dass das Kind geboren wird. Das heißt, das, was in unseren Herzen schon hineingelegt wurde, was Gott ja schon hineingelegt hat, Gott wohnt ja im Herzen eines jeden Menschen. Und das sozusagen freilegen zu helfen, ist eigentlich diese der Methodik, damit Wahrheit sichtbar wird. Und wenn Gott überall gegenwärtig ist, wenn Gott überall wohnt, so gilt es sozusagen, ihn bewusst zu machen. Aber es geht nicht nur um ihn bewusst machen, sondern in eine echte Beziehung einzutreten.